Hallo zusammen, mein Name ist Janetta und ich mache die Logistiklehre bei der Franke. Ich zeige dir heute, wieso die Logistik der perfekte Beruf für dich ist. Meine Haupttätigkeit als Logistikerin sind Stapel fahren, rüsten, etikettieren und verpacken. Die Logistiker ist zuständig für Kaffeemaschinen und Küchengeräte, die von der Franke hergestellt werden. Zusammenleben im Team ist immer wieder gut. Es ist eine gute Stimmung und alle verstehen sich untereinander. Ich sehe Franke aus sehr nachhaltig, offen und zielstrebig. Unter den Lernenden in der Franken ist es immer wieder gut. Es ist eine gute Stimmung. Wir machen auch alle zusammen Mittag. Und nach der Arbeitszeit treffen wir uns auch. Wenn man Mühe hat in der Schule als Lernende, kann man immer zum Berufsausbildner gehen. Und dann bekommt man auch Zeit zum Lehren und das finde ich auch mega toll. Wenn du dich als Logistiker bei der Franke siehst, ist es sehr wichtig, dass du offen, kontaktfreudig und flexibel bist. Wenn du deine Lehre in der Franke machst, erwartet dich ein sehr cooles und offenes Team und eine Firma, die dich unterstützt. Ich hoffe, ich einen kleinen Einblick in die Logistiklehre bei der Franke geben und ich hoffe, du bewerbst dich heute noch.